Vitamin B-Komplex NSP Das Produkt ist für Veganer und Vegetarier geeignet. B-Vitamine sind für unseren Körper essentiell. Sie sind an vielen grundlegenden Lebensprozessen beteiligt. Um Ihren Körper vollständig mit B-Vitaminen zu versorgen, müssen Sie ziemlich viel essen. Vitamin B1, Thiamin, kann aus Fleisch, Leber, Nieren, Buchweizen, Haferflocken, Roggenbrot gewonnen werden. In geringerer Menge B1 in Kleie, Haselnüssen und Walnüssen, Hefe, Bohnen, Kartoffeln, Mais, gekeimten Weizenkörnern. Kann aus der Nahrung gewonnen werden, bedeutet nicht immer, dass wir es wirklich bekommen. Raffinierte Lebensmittel, sowie auf beschleunigten Technologien angebaute, unter Verwendung von Chemikalien, reichern nicht die richtige Menge dieser Nährstoffe an, nach denen Nachschlagewerke fragen. Der Unterschied zwischen es sollten viele Vitamine vorhanden sein, und dem tatsächlichen Gehalt an Vitaminen ist definitiv vorhanden. Dies erklärt die Notwendigkeit einer zusätzlichen Einführung der wertvollsten Nährstoffe in Form von Kapseln, Tabletten, Cocktails. Vitamin B1, Thiamin, ist sehr wichtig für die Erhaltung der Gesundheit. Es reguliert den Stoffwechsel von Kohlenhydraten, Aminoseoren, Fettsäuren. B1 hat eine vielseitige Wirkung auf die Funktionen des kardiovaskulären, verdauungs Endokrinen, Zentralen und Peripheren-Nervensystems. Aufmerksamkeit gewinnen. Der Gehalt an Vitamin B1 in Schweinefleisch und in einer Kapsel des Produkts Vitamin B-Komplex NSP. Eine Kapsel des NSP-Produkts enthält 6 mg Vitamin B1-545% des Tagesbedarfs. Vitamin B2, Riboflavin, reguliert die wichtigsten Stoffwechselstufen. Es verbessert die Sehschärfe, Wahrnehmung von Licht und Farbe, wirkt sich positiv auf den Zustand des Nervensystems, der Haut- und Schleimhäute, der Leberfunktion und der Blutbildung aus. Vitamin B2 sollte in solchen Produkten enthalten sein. Leber, Eier, Käse, Hüttenkäse, andere Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Buchweizen, Hülsenfrüchte. In solchen Produkten reicht es nicht aus, Reis, Hirse, Grieß, Nudeln, Brot aus Mehl der höchsten Qualität, das meiste Gemüse, Obst und Beeren. Der tägliche Bedarf an Vitamin B2 steigt mit Erkrankungen. Bei Gastritis mit reduzierter Magensekretion, chronischer Enteritis und Pankreatitis, Hepatitis und Leberzirrhose, einigen Augen- und Hauterkrankungen, Anämie, Aufmerksamkeit gewinnen. Der Gehalt an Vitamin B2 in Lebensmitteln, die reich an Vitamin B2 sind, und in einer Kapsel des Produkts Vitamin B-Komplex NSP. Eine Kapsel des NSP-Produkts enthält 6,8 mg Vitamin B1, 486% des Tagesbedarfs. Vitamin PP, (Niacin) gehört zu den wichtigsten Enzymen des Körpers, ist an der Zellatmung, dem Eiweiß- und Kohlenhydratstoffwechsel beteiligt. Es reguliert eine höhere Nervenaktivität, Funktionen der Verdauungsorgane, den Cholesterinstoffwechsel, beeinflusst das Herzkreislaufsystem, erweitert kleine Gefäße. Mehr davon in Fleischprodukten, weniger in Fisch. Es gibt vielen Jahrzinn in Getreide, Hülsenfrüchten und Nüssen, aber es wird von diesen Lebensmitteln schlecht aufgenommen. Gemüse, Obst, Beeren sind schlecht für sie. In Milchprodukten und Eiern ist wenig Vitamin PP, dafür aber viel von der Aminosäure Tryptophan, aus der Niazin im Körper gebildet werden kann. Der Bedarf steigt bei Erkrankungen des Magendarmtraktes. Auch bei Erkrankungen der Leber und der Gallenwege, Arteriosklerose und koronarer Herzkrankheit, Diabetes, Einnahme von Tuberkulosemitteln und anderen Medikamenten besteht ein steigender Bedarf an Vitamin PP. Vitamin B6, Pyridoxin, ist am Stoffwechsel von Proteinen, Fetten, Cholesterin und Kohlenhydraten beteiligt. Normalisiert die Leberfunktionen. Es ist notwendig für die Aufnahme von Aminosäuren und essentiellen Fettsäuren durch den Körper. Es ist viel davon in Fleisch, Leber, einigen Fischsorten, Eiern, Getreide, Hülsenfrüchten, Kartoffeln. Es ist nicht genug in Milchprodukten, Gemüse, Obst, Beeren. Täglicher Bedarf an Vitamin b 6 kann aufgrund von Änderungen des Zustands und der Ernährung steigen. Je mehr Proteine mit der Nahrung aufgenommen werden, desto mehr Vitamin B6 wird benötigt. Der Bedarf steigt bei Gastritis mit verminderter Magensekretion, Erkrankungen des Dünndarms, Enteritis, und der Leber, Arteriosklerose, Kreislaufversagen, Tuberkulose und anderen Infektionen, Toxikose bei Schwangeren, Blutarmut, Antibiotika, Aufmerksamkeit gewinnen. Der Gehalt an Vitamin B6 in Lebensmitteln, die reich an Vitamin B6 sind, und in einer Kapsel des Produkts Vitamin B-Komplex NSP. Eine Kapsel des NSP-Produkts enthält 8 mg Vitamin B6. Das sind 571 des Tageswertes. Folazin Folseure, ist für eine normale Blutbildung notwendig. Es spielt eine wichtige Rolle im Eiweißstoffwechsel, wirkt sich positiv auf den Fettstoffwechsel in der Leber aus enthalten in Produkten: Leber, Gemüse, Kohl, Dill, Petersilie, Spinat, Hülsenfrüchte, Getreide, Hüttenkäse, Käse, Eier. Nur frisches Gemüse ist eine echte Quelle für Folazin, da bis zu 90% davon beim Kochen verloren gehen. Der tägliche Bedarf an Folseore steigt bei chronischer Enterokolitis, nach Magenresektion, Hepatitis und Leberzirrhose, Einnahme von Antibiotika. Aufmerksamkeit gewinnen der Gehalt an Vitamin B6 in Lebensmitteln, die reich an Vitamin B6 sind, und in einer Kapsel des Produkts Vitamin B-Komplex NSP. Eine Kapsel des NSP-Produkts enthält 400 Mikrogramm Vollseore. Das sind 200% des Tageswertes. Vitamin B12, Cobalamin, ist für eine normale Blutbildung notwendig, es ist am Fettstoffwechsel und der Aufnahme von Aminosäuren beteiligt. Seine Wirkung ist eng mit Folazin verwandt. Die Quelle für Vitamin B12 sind tierische Produkte, insbesondere Leber, Fleisch, Fisch, Eigelb. Vitamin B12-Mangel im Körper ist möglich bei langfristiger streng vegetarischer, ohne Milch, Eier, Fleisch, Fisch, Ernährung und gestörter Resorption des Vitamins bei Gastritis mit stark reduzierter Magensekretion, nach Resektion des Magens oder Darms, bei schwerer Enterokolitis, hellmintische Erkrankungen. Bei diesen Erkrankungen steigt der Bedarf an Vitamin B12. Der Gehalt an Vitamin B12 in Vitamin B12 reichen Lebensmitteln und in einer Kapsel des Produkts Vitamin B-Komplex NSP. Eine Kapsel des NSP-Produkts enthält 24 Mikrogramm B12. Das sind 960% des Tageswertes. Biotin oder Vitamin B7 ist für den Körper unerlässlich, um Kohlenhydrate, Fette und Proteine zu verstoffwechseln. Es spielt auch eine Rolle bei der Genregulation und Zellsignalisierung und wird mit gesunden Haaren, Nägeln und Haut in Verbindung gebracht. Darüber hinaus ist Biotin wichtig für die Entwicklung des Fötus während der Schwangerschaft sowie für die Gesundheit der Leber. Biotin kann von Darmbakterien synthetisiert oder aus der Nahrung aufgenommen werden. Zu den biotinreichsten Lebensmitteln gehören Leber- und Fleischprodukte, Eigelb, Lachs, Nüsse und Sonnenblumenkerne, Milchprodukte, Avocados, Süßkartoffeln Pantotenseure, Vitamin B5, ist an einer Reihe wichtiger Funktionen im Körper beteiligt, wie dem Abbau von Fetten und Kohlenhydraten zur Energiegewinnung, der Produktion von roten Blutkörperchen, Erythrozyten, der Produktion von Sexual- und Stresshormonen und der Synthese von Cholesterin. Wie andere B-Vitamine reichert sich Pantotensäure nicht im Körper an. Vitamin B5 müssen wir jeden Tag über die Nahrung aufnehmen. In einer Studie verabreichten die Teilnehmer pantotenseore armen Diäten, um einen Vitamin-B5-Mangel zu induzieren, während eine andere Studie die Verabreichung eines metabolischen pantotenseore antagonisten beinhaltete. Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass niedrige pantotenseore Spiegel im Körper tatsächlich zur Entwicklung von Zuständen wie Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Depression, Reizbarkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, häufigen Infektionen der oberen Atemwege und brennenden Füßen führen können. Lebensmittel, die reich an Pantotensäure sind, umfassen Fleisch- und Milchprodukte, Pilze, Shiitake, Gemüse, Blumenkohl, Brokkoli, Kohl, Rüben, Gurken, Meeresfrüchte, Avocados, Erdbeeren und Grapefruit. Wenn es nicht möglich ist, Vitamin B5 über die Nahrung aufzunehmen, sollten Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden, damit dem Körper dieses Vitamin und andere Nährstoffe nicht fehlen. Pantotensäure ist hitze- und feuchtigkeitsempfindlich, daher sollten nicht erhitzte Lebensmittel bevorzugt werden. Überraschend, aber wahr. Alle oben genannten reichen Pantotensäurequellen, Fleisch, Milchprodukte, Pilze, Meeresfrüchte, erfordern eine Wärmebehandlung. Auch im Hinblick auf die Lebensmittelsicherheit. Die Wärmebehandlung zerstört pathogene Mikroben und beugt Infektionskrankheiten vor. Aufmerksamkeit gewinnen. Der Gehalt an Pantotenseore in Lebensmitteln, die reich an Pantotenseore sind, und in einer Kapsel des Produkts Vitamin B-Komplex NSP. Eine Kapsel des NSP-Produkts enthält 40 mg Pantotenseore. Das sind 667% Prozent des Tageswertes. Eine Wärmebehandlung ist zur Vorbeugung von Infektions- und Parasitenerkrankungen erforderlich. Wärmebehandlung führt zu Vitaminverlust. Eigentlich fasst dies die Beschreibung der Wirkung von Vitaminen zusammen. Damit B-Vitamine von Vorteil sind, müssen sie zusätzlich verwendet werden. NSP hat die Formel mit Pflanzenextrakten angereichert, damit Sie sie besser aufnehmen und mehr Nutzen aus dem Vitamin-B-Komplex ziehen können. Die Zusammensetzung des Produkts ist darauf ausgelegt, den richtigen Energiestoffwechsel aufrechtzuerhalten und die psychologischen Funktionen aufrechtzuerhalten. Wir haben die beliebtesten Eigenschaften von B-Vitaminen überprüft, die sich jedoch durch ein viel breiteres Wirkungsspektrum auszeichnen. Für einen modernen Menschen ist es wichtig, den gesamten Vitaminkomplex zu erhalten. Beispielsweise benötigen Studenten und Computerarbeiter einen Komplex aus B-Vitaminen, Vitamin B1 wird für eine ausreichende Energieproduktion benötigt. B2, Riboflavin, beeinflusst die Gesundheit des Nervensystems und hilft, eine gute Sehkraft zu erhalten. Vitamin B6 unterstützt zusätzlich das Immunsystem. B12 ist wichtig für die Blutbildung. Wir brauchen gesundes rotes Blut, Immunität, Sehvermögen und gute Leistung. Es besteht kein Zweifel, dass die tägliche Ernährung so gestaltet sein sollte, dass der Körper mit B-Vitaminen versorgt wird. Die Ergänzung mit B-Vitaminen scheint die ideale Lösung zu sein. Lassen Sie uns eine wichtige Tatsache wiederholen. Wasserlösliche Vitamine werden nicht abgelagert. Sie werden nicht in Reserve angesammelt und der tägliche Bedarf an ihnen ist hoch. Die Vitamin-B-Komplexformel wird mit Zitrusbioflavonoiden und wertvollen Pflanzenextrakten ergänzt. Dies sind Rosmarin, Kurkuma, Brokkoliblütenpulver, Grünkohlblattpulver, Karottenwurzelpulver, Rote-Bete-Pulver, Rosmarin-Blattpulver, Tomatenfruchtpulver, Kurkumarizompulver, Gräbfrub-Bioflavonoidextraktpulver, Bioflavonoid hesperidin Orangen-Bioflavonoidextraktpulver. Zusammen bringen die Komponenten dieses Produkts noch mehr Vorteile für ihre Gesundheit. Empfohlene Tagesdosis: Ein Tablette täglich zu den Mahlzeiten. Die Firma NSP tut alles für ihre Gesundheit und Langlebigkeit. Sei gesund, lebe glücklich bis ans Ende.